Es gab damals so ein, ein Mail, das ist kursiert zwischen Leuten im dritten Bezirk, weil ähm, zwei Bärchen hatten die Idee, eine Foodkultur zu gründen. Und ja, ich habe das auch gleich toll gefunden, wollte dabei sein und wir haben uns dann getroffen, das war einfach ein Termin, der ausgeschickt wurde. Dann waren wir plötzlich 20, 30 Leute, die da gesessen sind, so zwischen Gemeindebauten und über Gemüse, über Produzentinnen und alles gleich diskutiert haben. Also es war eine super Einstieg, eine motivierte Gruppe und äh, von Anfang an das Gefühl, dass das eine, eine tolle Gemeinschaft ist, äh, bei der ich da mitmachen kann. Zur Foodcore gekommen bin ich durch meine damalige Freundin, die war im Koordinationsteam, aber also gleichzeitig hat sie mit am Vorstand, das sind das Verein organisiert. Ähm, ja, die ist dann nach Kasachstan und die hat mehr oder weniger ihre Rolle übernommen im ganzen Zusammenhalt und zusammenhalten, ein bisschen administratives und habe eigentlich damit auch erst angefangen, wirklich in den Foodcope zu bestellen. Also vorher war ich einfach nur als Kompost Ich habe vor zwei Jahren bin ich über das Thema Food Clubs gestoßen geschlossen. Und da haben wir versucht, dass wir in der Nachbarschaft eine aufbauen. Und da waren wir recht motiviert, ein Jahr lang haben sie oft getroffen, viel ausgemacht. Und dann ist es aber leider an der Lokalfindung gescheitert. Also wir haben dann recht lang gesucht und haben aber nichts gefunden, wo wir einen Ort, ein Lager quasi haben konnten. Und dann war irgendwann die Motivation weg, weil es zu lange dauert hat. Das war recht schade. Und dann haben wir beschlossen, ich würde aber jetzt in einer Cup sein. Und bin so Möhrengasse gegangen. Genau, jetzt kann ich mir das gar nicht mehr ohne Cup vorstellen, weil es einfach so angenehm ist und so ja, es ist ein ganz anders, ganz für aktiveres Konsumverhalten. Irgendwie. Genau, und jetzt bin ich ja auch sofort nach dem Umzug wieder bei der Rübezahl eingestiegen. Und ja, also ohne geht geht's gar nicht.